Corona-bedingt stehen im Wintersemester nicht genügend Hörsaalplätze zur Verfügung und es kann unter Umständen notwendig sein, dass man die Studierenden äh, dazu auffordert, dass sie sich für die Präsenzsitzungen anmelden müssen. Und wie man so eine Einzelanmeldung für jede Sitzung im Semester am einfachsten umsetzen kann, möchte ich heute mit Moodle zeigen. Sie sehen den Kurs schon. Äh, es ist ein Testkurs, in dem ich immer arbeite äh, und ich bin eingeloggt als Albert Ahlmann, als Teststudent. So schaut das dann später aus. Ich habe einen Abschnitt eingefügt, der heißt Corona-Platzvergabe im Hörsaal. Und darunter gibt es dann für jeden Termin, hier beispielsweise für zwei Termine, die Möglichkeit zur Reservierung. In dem Fall klickt Albert Ahlmann auf die Reservierung drauf, sieht dann die Anzeige, er kann sich für den Präsenztermin 1 einen Platz sichern. 20 Plätze stehen zur Verfügung. Ich klicke das an, speichere die Wahl und habe den Platz. Wenn ich doch nicht kann, dann sollte ich natürlich den Platz freigeben. Dann kann ich die Wahl auch wieder entfernen. Und jetzt trage ich mich aber trotzdem wieder ein, damit es gespeichert ist. So, dann gehe ich gleich über und möchte für den nächsten Termin mich äh, auch gleich eintragen, nicht nur für den ersten Termin. Zweiter Termin, wenn ich den anklicke, da kommt ein Hinweis, dass diese Aktivität erst am 2. November und genau nach der Veranstaltung, nach der ersten Veranstaltung verfügbar ist. Also das ist genauso gedacht, damit die Studierenden nicht das ganze Semester alle Plätze schon blockieren, sondern dass jede Woche eine erneute Chance besteht, einen Platz zu bekommen, falls der Andrang etwas höher ist. Wie so, schaut das auf Seiten des Dozierenden aus? Hier habe ich den gleichen Kurs, Testkurs Michael Volkmann, jetzt eingeloggt als Michael Volkmann und ich habe auch schon die Bearbeitung aktiviert. Man sieht hier... Den Abschnitt Corona-Platzvergabe im Hörsaal. Als Dozent kann ich natürlich jetzt hier draufklicken und kann mir die Gruppenmitglieder anzeigen. Und da sehe ich, neben mir hat sich eben auch Albert Ahlmann ein Plätzchen reserviert. Wie geht man jetzt vor, um das zu erstellen? Ich lösche mal diese Aktivitäten und mache das ganz von vorne. Wir verwenden dazu das Gruppenwahl-Tool. Und um ein Gruppenwahl-Tool einzusetzen, brauche ich erstmal Gruppen. Dementsprechend gehen wir auf die Teilnehmerinnen des Kurses, dort auf die Einstellungen und auf Gruppen. Und nun sieht man alle Gruppen, die es in diesem Kurs gibt. Da sieht man schon die zwei, die ich schon angelegt habe für die Präsenzsitzungswahl. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr, die kann ich auch löschen. Und dann legen wir die Gruppen neu an. Ich habe insgesamt zwölf Termine im Semester, im Wintersemester. Also werde ich jetzt nicht einzeln jede Gruppe anlegen, sondern ich mache das automatisch und gebe eben ein. Ich habe eine ähm, Hörplatzreservierung, also Namensschema. Sitzungstermin 1 hier. Anstelle der 1 schreibe ich das Gatterzeichen, damit da automatisch eine Nummer eingefügt werden kann. Dann möchte ich zwölf Gruppen haben. Und die Mitglieder in dieser Gruppe sollen nicht zugeordnet werden, sondern es soll keine Zuweisung erfolgen, weil das soll ja, sollen ja die Studenten selbst machen. Damit kann ich die Vorschau angucken. Dann sehe ich hier unten, wie die neuen Gruppen ausschauen. Das passt alles. Also auf Speichern klicken. Und hier habe ich nun meine Gruppen. Dann können wir wieder zurückgehen zu unserem Abschnitt Corona-Platzvergabe im Hörsaal und legen hier jetzt eine Aktivität an. Aktivität heißt Gruppenwahl. Und hier muss ich jetzt einen sinnvollen Namen vergeben für, äh, für die Gruppenwahl. Ich nenne das Hörsaalplatzreservierung und gebe das Datum für die erste Sitzung ein. Moment, das müsste der 11. sein. Genau. Und ich füge auch mal eine Beschreibung hinzu. Ich habe das jetzt nur stichpunktartig, aber sinngemäß sollte da sowas stehen wie Corona-bedingt Einlass nur mit vorheriger Reservierung. Dann sind weitere Einstellungen vorzunehmen, ähm, soll die Änderung der Wahl erlaubt werden? Auf jeden Fall, weil sonst können Studenten, die doch nicht kommen, sich nicht austragen. Dann möchte ich natürlich, dass diese Wahl äh, mit Obergrenzen verbunden ist, also es können nicht unendlich viele in eine Gruppe rein, sondern nur eine definierte Anzahl. Und jetzt suche ich die Gruppe aus, in die sich hier eingewählt werden kann. Das wäre jetzt der Sitzungstermin 1. Gruppe hinzufügen klicke den Termin hier an und kann dann die Obergrenze festlegen. Und die lege ich jetzt mal auf 20, ist halt abhängig von Ihrem Hörsaal. Dann ist natürlich wichtig, wie lang ist die äh, Wahl möglich. In dem Fall ähm, ist das der erste Termin, also der kann sofort sich eingetragen werden, aber eben maximal bis zum Termin selbst, das heißt nicht genau bis zum Termin, sondern ein bisschen dahinter. Es macht nämlich durchaus Sinn, dass wenn während, äh, wenn jemand unangemeldet kommt, dass er sich dann trotzdem noch eintragen kann, wenn Platz ist, damit sie auch dokumentieren, wer dann zusammengesessen ist. Also mache ich den Termin, die Veranstaltung geht von 9 bis 10.30 Uhr, bis, bis um 11 Uhr kann man sich noch eintragen und danach ist es dann die, fest, die fertige Dokumentation. Speichern und zum Kurs. Dann habe ich den ersten Termin angelegt. Hier ist er. Und jetzt für die weiteren Termine kopiere ich mir einfach das, was ich hier erstellt habe, mit Duplizieren. Und jetzt muss ich halt die Veränderung hier nochmal vornehmen, gehe in die Einstellungen rein und sage ihm, das geht jetzt um den Termin am 9. und ist keine Kopie mehr. Aber ich spare mir jetzt das neue Tippen hier der Beschreibung. Die Wahl ist auch schon richtig eingestellt. Jetzt muss ich nur eine neue Gruppe auswählen, nämlich den Sitzungstermin 2 hinzufügen, Teilnehmerzahl festlegen und dann noch den Zeitraum einstellen. Und der Zeitraum ist jetzt natürlich vom ersten Termin, also vom 2. November in dem Fall, um 11 Uhr bis zum Termin selbst. Das wäre jetzt der 9. um 11 Uhr und... Damit habe ich alle Einstellungen vorgenommen. Speichern und zum Kurs. Dieses Spiel wiederhole ich jetzt für die anderen zehn Termine und dann habe ich eine Platzvergabe in Moodle organisiert.